Ich gut, du schlecht, auch wenn die meisten es nicht so einfach formuliert würden, läuft es in vielen Beziehungen beim Streiten auf diese einfache Formel hinaus. Das ist verständlich, denn da die meisten Menschen ein guter Partner sein wollen, gehen sie automatisch davon aus, dass sie es auch sind. Wenn sie dann Leid vom Partner erfahren, gehen sie automatisch davon aus, dass der Grund nur sein kann, dass der Partner böse ist. Wenn beide Partner spiegelbildlich mit dieser gleichen Sicht ein Streitgespräch beginnen, dann ist das total absehbar. Ein stundenlanger Streit ohne Ergebnis. Gelungene Kommunikation kann nur stattfinden auf dieser Basis. Ich anders, du anders. Lass uns suchen, wie wir zu Ich gut, du gut kommen können.